Eine glückliche Liebe ist wie ein sonniger Tag. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied. Für das heutige Wetter sind Sie nicht verantwortlich. Für das Strahlen in Ihren und den Augen Ihres Partners oder Partnerin schon.